Yo Leute, Gamer hier, wo oh, das Video ähm, ansehen könnt. Die Beleidigung in diesem Video sowie die äh, anderen Erwähnungen sind nur aus Spaß gemeint. Also, Nie nicht es Das heißt, sehr geehrter ja? Oder einfach die Klarbeiten, das ist noch besser. Der fang an, du bist Sei still jetzt. Sei still jetzt. Oh, du kommst zu meinem Bein aus dem Halt den Maul. Du bist Junge, fuck mich nicht ab. Hör auf. Ich die Fresse. Das ist das Recht am eigenen Bild, so wie es das Recht an meiner eigenen Stimme und allem ist, was die. Du lüftest kein Video mit meiner Stimme hochladen, denn du musstest sie verzerren dafür. Das ist Scheiße, so, dass man sie wie nicht wieder entkriegen kann. Und das wäre sogar Material für eine Strafanzeige, denn. Ja, mach das. Abgesehen davon. <lacht> Leute, da will ich, mich. schlagen. Jetzt macht er ja noch ein Interview mit Dings, ich gehabt mit Kuchen TV ne? Kuchen TV, scheiße. Der hat ein Interview mit äh, Kuchen TV gehabt. Ja, Beziehungsweise Kuchen TV hat ihn interviewt. Wenn Jungs Kuchen TV, <lacht> sieht niemanden. Der hat halt einfach, der hat einfach so erzählt, was äh, überhaupt passiert ist und so. Was denn? <lacht> ja, ich hab ähm, das eingestellt. dass du auf ähm, männliche. Das musst ich noch das muss ich dann erstmal zensieren. Das dann musst du das jetzt sein. zensieren, das stimmt. Dann dafür, Abgesehen, wieso kommst du mit den LS3 rein? Bist du schlecht? Junge, ich gehe so direkt wieder rein spotten mit meiner. Mit spotten. Mit du bist in zwei Sekunden zerstört, ist. Nee. Oh shit, ich bin gleich tot. Ich hoffe, du klaust mir jetzt keine Kids oder machst mir jetzt keinen Assist, weil sonst werde ich sie dir versehentlich klauen. Wenn du wieder auf Gegner gehst, auf die ich sowieso schon angegriffen habe. Die Maul. Und du bist ja nicht einzig, dass du mir die Kills klaust damit? Der einzigste jeder der Kills Ey, was Basti, dein Schiff ist Schiffe schon hässlich und schlecht. Der einzige, der in diesem Raum hier schlecht ist, also in diesem Spiel, bist du. Siehst nee, du, dass du schon wieder fast am Ende? Wow, unsere Jungs schießen hm. nicht nirgendwo. Verbündete Pedos? Was? Ach, denn das sind Pedos. Achtung, das Spiel ähm, nimmt mir mein Keks weg. Witzig, dass ich dieses Schiff gerade sehr hart getroffen habe und jetzt ein Assist dafür bekommen, dass ich ihn treffe und äh, was das stört hat. Abschlusshilfe, ich liebe dieses Spiel. Kauf das Skill. Mach's vor. Diese scheiß Diese scheiß die gehen mir so auf den Keks. Was für Schiffe? Jetzt weh. weh. Was passiert überhaupt? Ja, ich war wieder von 2000 Schiffen angegriffen. Forsterstörer? Ja, und deswegen holst du jetzt rum. Nee was ist die Sache an? Nee, wie ist das komplett tot, oder was? Ey, Nein. Das mal die drei. Wenn ich jetzt noch ein Film mache, nach Flug Flugzeug... Das ich das zensieren. Und mir wurde der Kegel geklaut, scheiß Nazis. Junge! Wow! Aus diesem Grund ist es immer empfehlenswert, zwei Audiosprin zu haben. Einmal vom Spiel. Was? So. Ja. Du bist nicht lustig. Aus diesem Grund werde ich dir erstmal empfehlen, die zu installieren. Wir kuchen dich raus bei Sky gesagt hat Du bist trotzdem nicht lustig. Ich weiß. Ach also, du bist ja äh? so ein Fan von dem Typen gewesen, ne? Von diesem Skyler, ja? Nee. Warst du nicht sogar auf seinem Server am Spielen? Und hast gesagt, dass es das der letzte Hör auf der Welt ist. Ich habe einfach die den den Folge nicht Hast du da nicht sogar gebrieft und sowas? Ja, ich habe ja So dass wie... ein Admin kommen musste und ähm, dass du dann halt deinem Video drin hast, wie du komplett eskaliert bist. Natürlich, weil alles realistisch ist. Und, und dann habe ich, ähm, hab ich noch meinen Laptop kaputt gemacht. Das weißt du, was witzig ist, Basti? Wenn du ein Spiel spielst und du zwei separate Audiospuren äh, trotzdem hast, ne? Also. TeamSpeak und so ein Scheiß läuft doch unter, unter ähm, Windows-System-Sounds, ne? Okay, du weißt es wahrscheinlich nicht. Ab nach Minecraft ein. übrigens auch und wenn du auf TeamSpeak die Stimme ver äh, ver äh, veränderst, ne? Oh, shit, also der hat die audio Baum Schu so Baum hat übelst das Leben äh, gerettet. Ja, das ist die Hör auf zu heulen. Und wenn du versuchst auf Steam, äh, wenn du versuchst die ähm, Soundspur von Minecraft zu ändern, änderst du genauso mit die äh, Sprachaudiospur von Windows. <lacht> Das heißt, so wie, wie, dass du dir gerade in die Hose gemacht hast, glaube ich, schon wieder. Steam Gun Boat. Okay, ich kann noch mal. ja, ja in der Luft und auf dem Wasser. Ja, sag vielleicht nochmal zweimal. Vielleicht ist es ein Anmissner, aber vor ist ein Zerstörer. Er dir immer noch. Basti, ähm, e -E. ich weiß, dass du dich gerade funny findest, ne? Was? Ich find aber nicht. bist du nicht? Weißt du was? Du bist auch nicht frisch. Ich werde jetzt hier mal was Eins. Machen könnte. Ja, wickst du mir in den Mund. Und dann so gurgeln aber so. äh, dazu ich glaube dass das spiel hat meine torpedos einfach nicht abgeschossen hat danke dafür merkel zum hangar Wir Zeit für nochmal grafikkarte 28 fps und durch damit auch nochmal an lohnt sich echt nicht was was ist, du? du Was ist so? mitten in der Luft? Das ist Scheiße. Scheiße, Missgeburt, Alter, da geht's nicht. Schreib mal bitte nicht, man hört dich bis hier drüben. Bombe, austinken bitte, danke. Schreib bitte nicht, laut, man hört dich bis hier drüben. Ich geh jetzt, geh jetzt. 44 Was ist An die Seite, Alter? Ja, vielleicht. Jetzt mal ohne Witz, die hat ähm 1, 2, 3, 8 Kanonen auf einer Seite. Also pro Seite 8. Und den 240mm Kanonen hat das Drecksding. Dann, ja. Und Nebel. Das ist ja, Nebelgenerator Nebel Nebel anbauen. Deutschland gucken. Hey, ja, du bist schlecht Ich, ich bist... kotze bei deinem Anblick. Du bist ein. Das werde ich melden. Ich würde nie nee, in der Nordsee, da habe ich Urlaub gemacht. Du bist nicht witzig. <lacht> <lacht> ay, ay, ich bin lustig, dass wahrlich. du versuchst, witzig zu sein. Schützen noch nach Pflanze und, und Wasser! Erst mit der s 30 gehen. Mit wem redest du? Mit deiner Mutter. Das gibt's doch nicht. <lacht> die wollen mich doch verarschen. Er ja, kassiert. Weißt du, was witzig ist? Du bist der erste Match, der Schaden bekommen hat. Ich kann dir nur sagen, was passiert ist. Du wirst in Brand, ne? Und du wurdest von demselben Typen zerstört. Scheiße, Kalina! Scheiße, Mussolini, Alter! Mussolini? Das leider. Alter, ich finde oh, den Anfall, wenn er das jetzt tut. Oh, bist du gerannt? Da habe ich Nö. schon richtig Angst. Oh. Was bist du behindert heute? Ich weiß nicht. Keiner. ich Was, ich hab ne Idee, nächstes Mal fährst du auf die andere Seite vom Spawn rum. Mach ich auch gerade das mal auch warten. Wir fahren den Feind spawn einfach. Letztes Schiff. Same as above. Ich bin hinter dem Spawn lang gefahren. Ich hab eine Brille auf, ja. In ja. Richtung A fahre ich, denn solltest du mal zum Augenarzt anscheinend. Nee, der Augenarzt ist alles gut, ich bin nur kurzüchtig. Ich glaube, der Augenarzt ist Ich treu dich gleich auf gummadi Also haben die 5 Euro, die ich ihm gegeben habe, auch sich gelohnt. Gut. <lacht> <lacht> so der Arsch. Danke schön. Der Arsch kann sein, sehr gut. Verdammt, Stein! Oh, Außer Schwimmer! <lacht> so, jetzt kommt der entscheidende Moment. Wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich ein Arsch. Äh, weh, das ist meiner. Weh, das ist meiner. Wer? Mein Kill, ich brauch den. Was denn? Links bei dir ist ein Schrift, Idiot. Ja, dann zerstörst du bitte, bevor es mich zerstört. Komischerweise schießt es auf mich und nicht auf dich. Ist doch ja Okay, ich schieße jetzt auch auf den. Ich schieße nicht an, dass du auf mich schießt, Bosti. meiner. Ja, dann töte ihn gefälligst. Und Und das Tor. Hält hey, mal rein. Meine Güte, ey. Oha, da ist ein Minenräumer und ein Destroyer. Ja, ich schieße auf die Minenräumer bereits. Oh, da ist noch was Großes. Ach nee, das sind zwei große Schiffe. Ne, ich meinte eigentlich die ähm, MBK irgendwas. Destroyer und Minenräumer. Ich rede über ein anderes Schiff und du. Manche, die, meinst du das genommen oder was? Was da links ist? Das MBK, auf das du ja, Das gibt's dann. doch nicht. Ich wurde hinten dran erschossen. Ich geb' auch mehr. Nee, eigentlich. Meinst ich nicht? Witzig, ich werde zerstört. Schön. Und meine Schiffe können an.